Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Tanz des Monats von GK-Dance und herzlich Willkommen in meiner momentanen Unterrichtsstätte in meinem Wohnzimmer oder meinem Essbereich. Und der heutige Choreograf weiß gar nichts von seinem Glück, so wie im letzten Monat auch schon. Doch dieses Mal hat er mir tatsächlich den Tanz selbst geschickt und weiß nichts davon, dass ich gesagt habe, alles klar, der Tanz passt super in diese Zeit und die Geschichte dazu ist total süß. Und aus diesem Grund herzlichen Glückwunsch an Paul Steinborn. Ja, viele von euch kennen ihn vielleicht ähm, als Tänzer, Trainer und Choreograf. Und ja, er hat mir einen Tanz geschickt und mich gebeten, diesen vielleicht auch noch mal selbst aufzunehmen. Und ähm, mit der Geschichte dazu, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel schauen. Er hat mir geschrieben, ich habe letzten Freitag meine Nichte aus dem Kindergarten abgeholt und wir haben gemeinsam Weihnachtsmusik gehört. Bei einem Lied ist sie ganz besonders abgegangen. Daraufhin habe ich sie gefragt, soll Onkel Paul dazu einen Tanz machen und ihre Antwort war ja. Und äh, ja, ich finde, das ist eine super Geschichte und diese Musik zu diesem Tanz passt auch sehr schön in diese Zeit die Musik ist Santa Tell Me von Ariana Grande und ich werde euch wie immer den Link zu der Choreografie unten verlinken in der Beschreibung. Herzlichen Glückwunsch, Paul, ja, unverhofft zu und dem Tanz des Monats Dezember. Ihr dürft wieder einsenden für das nächste Jahr. Wir beginnen im Januar direkt wieder mit dem Tanz des Monats Januar 2021. Und... Ähm, ja, vorher, was kommt vorher? Der Tanz des Jahres. Also seid gespannt, ja? Der Tanz des Jahres wird aus allen Tänzen dieses Jahres zusammen ausgelost. Und was heißt ausgelost? Ich schicke meine Experten auf die Tänze des Monats los und lasse sie auswählen, was der Tanz des Jahres ist. Und äh, der Gewinner erhält eine Kleinigkeit. Und weitere Infos dazu bekommt ihr dann, kurz vorher. Und ich wünsche allen Tanz des Monats Besitzern <lacht> oder Vorschlägern ähm, alles Gute für den Tanz des Jahres. Ich äh, wünsche euch mit diesem Tanz äh, Santa Tanny ganz, ganz viel Spaß. Macht euch eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns demnächst. Bis dahin. Ah, die E-Mail-Adresse. Ganz vergessen. Schickt eure Vorschläge an mail at GK.dance. Und ihr dürft natürlich weiterhin meinen Channel abonnieren und teilen und Kommentare da lassen. Ich freue mich sehr und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.